Auch online spielst du Jolly Fruits auf 5 Walzen mit 10 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinner hochspielen. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com.